Das Wort bekommt Herr de Vries von der CDU-Fraktion. Es ist ja sehr viel gesagt worden, was man nicht unkommentiert stehen lassen kann. Zunächst einmal stelle ich fest, Herr Kollege Fock, das, was Sie jetzt heute vertreten haben, ist eine hundertprozentige Kehrtwende im Umgang mit diesem Problem der SPD, was Sie selber praktiziert haben. Und wenn Sie heute diese Maßnahmen Kritisieren, das ist ja Ihr gutes Recht, aber die Wirksamkeit in Frage zu stellen, obwohl mit Ihrer Stimme selbst damals in der Bezirksversammlung Markus Schreiber das gemacht hat, dann ist das unredlich und dann ist das dieser Sache auch nicht angemessen, Herr Volk. Das will ich Ihnen ganz offen sagen. Und hinsichtlich der Frage der Wirksamkeit ist natürlich die Aufgabe des Parlaments, im Einzelnen nachzuweisen, dass es sich um gewerbsmäßige Bettelei handelt. Das ist Aufgabe der Sicherheitsbehörden des Ordnungsamtes, diesen Nachweis hat aber das Bezirksamt Mitte damals erbracht. Es gab die Platzverweise und Frau Möller, ist doch nicht richtig, dass die Menschen einfach woanders waren. Das ist ja der Unterschied. Es geht eben, es geht nicht nur um arme Menschen, es geht um Bettlerbanden. Und weil diese Menschen jeden Tag abkassiert werden, 30, 40 Euro, die ihnen abgenommen werden, also sie haben noch nicht mal Nutzen von dieser bettelei haben diese Hintermänner ihre Aktivitäten beendet und haben sie aus Hamburg zurückgezogen. Und das ist ein Unterschied, das heißt, die Maßnahme ist durchaus wirksam, das hat die Vergangenheit gezeigt und sie ist scheinbar auch gerichtsfest. Denn nach meiner Kenntnis hat es nicht ein einziges Gerichtsurteil gegeben, das dieses Vorgehen in Frage gestellt hätte und verboten hätte. Also an dieser Stelle, Herr Vogt, muss man etwas ehrlich und redlich sein. Ich finde, das hätte Ihnen ganz gut zu Gesicht gestanden. Applaus Wichtig ist mir eine zweite Klarstellung, auch weil der Vorwurf ja mitschwingt. Natürlich sind Bettler Bestandteil unserer Gesellschaft und sie gehören zu diesem, zu unserer Stadt dazu, zu ihrem Alltagsbild. Sie haben genauso ein Recht, sich im öffentlichen Raum aufzuhalten und deswegen kann Verdrängung auch keine Lösung sein und darf auch nicht stattfinden, sondern es geht hier um eine ganz spezielle Gruppe, von der wir reden. Und Herr Vogt, Sie hätten ja, ich meine, Sie wohnen ja mit Marco Schreiber und Finkenwerder zusammen, also wenn Sie sich schon meine Anfragen durchlesen, hätten Sie doch mal wenigstens Ihren alten Parteifreund befragen können, dann wären Sie heute etwas faktensicherer gewesen, das hätte Ihnen, glaube ich, auch ganz gut zu Gesicht gestanden. Ja, ich glaube das. Und dann will ich nochmal zum Transport kommen, weil da natürlich auch mit einer Unterstellung gearbeitet wurde. Es geht doch nicht darum, diesen Menschen Hilfe zu verweigern. Selbstverständlich sollen sie die Unterkünfte nutzen können und nicht frieren, so wie Sie das gesagt haben. Es geht darum, die Menschen nicht tagtäglich noch von der Unterkunft auf Steuerzahlerkosten mit dem Bus in die Stadt zu kutschieren, um dieses Gebaren der Hintermänner auch noch zu unterstützen. Das darf doch nun wirklich nicht sein, Herr Vogt. Und wenn hier gesagt wird, arme Menschen haben Recht auf Unterstützung, ist das sicherlich richtig. Und wenn es dort engagierte Leute gibt von Hinz und Kunst, die sich dem Problem annehmen, ist das doch auch in der, ohne Zweifel gut und richtig. Da gibt es doch, gibt es keine Frage. Aber es gibt auch ein Recht von Menschen, sich im öffentlichen Raum unbehelligt aufzuhalten. Und wenn die Frage gestellt wird, wo ist denn Ihr Nachweis, dann muss man ganz ehrlich nur sagen, gehen Sie doch einfach mal durch die Innenstadt. Ich mache das tagtäglich. Und gehen Sie mal hin, wie gesagt, Sie essen eine Currywurst am Stand, dort kommen diese Menschen und es ist nicht so, dass Sie sie nach Geld fragen. Sie werden, wenn Sie das ablehnen, beschimpft. Sie werden beschimpft und das in einer hartnäckigen Art und Weise, die eben nicht mehr akzeptabel ist. Und ich glaube, da sind wir uns auch einig darüber, dass dann die Grenze überschritten ist. Da waren wir zumindest in der Vergangenheit drüber einig. Also, ich will das kurz... Ich will das kurz zum Abschluss bringen. Das Problem ist da. Ich habe keine Lösung gehört, wie Sie damit umgehen wollen. Die SPD hofft darauf, dass Hinz und Kunz was macht. Andere sagen, das Problem existiert nicht. Die FDP sagt, es gibt ein Problem, aber das Wegegesetz ist kein Mittel, obwohl man es damit schon mal gemacht hat. Das ist ehrlich gesagt keine Lösung und das ist auch für die Debatte etwas dürftig, meine Damen und Herren.